Ich bin in die OIA-Geschichte über meine Faszination mit Open-Source-Software reingerutscht. Also mich hat das, als ich erstmal Mal das Web erlebt habe, war ich direkt umgehauen, weil man da mit so vielen verschiedenen Menschen aus der ganzen Welt sich auf einmal austauschen konnte. Und da gab es auch so eine Art Generosität. Also die Leute waren bereit, Fragen zu beantworten. Man hat sich gegenseitig geholfen. Also es klingt jetzt fast schon Idealistisch, Aber das war damals tatsächlich so, das war eine ganz andere Umgehensart mit Menschen, die man nie persönlich oder kennengelernt hat. Und als mir das Potenzial von dieser Art Zusammenarbeiten für Bildung klar wurde, war für mich klar, dass das dass das interessanteste Thema für mich ist.